Grüß, Hallo, Weißenfels! Hallo. Hallo. Hallo! Wir, Wir grüßen Weisenfeld. euch! Sei gegrüßt, Kameramann! Hallo! Da muss man sagen, er hatte die Beinamen der Reiche nicht bekommen wegen der Stadt Weißenfels, sondern er hatte. Äh, ja. Genau 100 Jahre nach ja. König Rudolf! Brüder, ich bin der König. Ich der König. Ich bin doch nur ein Ich bin der König. Spielmann. Sie durch die ganze Welt. Mit meiner tollen Haut schlaf ich unter mir selbst. Am Ende zieht er lange. Nein, nein, nein! Spiel, schön, sind die schönsten Zeitvertreiber! Hast du uns drauf? Saufen, saufen! well oh. nice. Nice. Yeah. Yeah. 2018, 19 Uhr im Kulturhaus Weißenfels und wer die Show verpasst hat, der kommt einfach am 4.11. um 16 Uhr nochmal ins Kulturhaus. Musical Zauber von Musik Weißenfels. Dankeschön. Verein Weißenfels dem UHC, Sparkasse. Weißenfels er, er, er, er hat an diesem Wochenende am Hang, ist auch die vorbildliche Nachwuchsarbeit des Vereins. Sie sehen es hier. Ich, oh, ich, oh. Danke. <lacht> Haben, kann, das ist und Training jeden Mittwoch und jeden Freitag. wir wieder neue Teilnehmerinnen Vor mir steht und unter der Schwarz-Gelbstanker <lacht> wird nämlich bereits seit 1903 in der Seenauer Straße Fußball gespielt. <lacht> äh, ja. Ein dreifacher Auf, ah, you. Ah, you. Ah, you. Ah. Na, Das klappt doch schon, geht eigentlich das nicht mehr. <här>